Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Mittelwerte. Was ist das überhaupt? In der Mathematik, besonders im Bereich der Statistik, gibt es, so, gibt es viele sogenannte Mittelwerte. Was ist das? Wenn man viele Werte hat, viele Zahlen, die irgendwas messen, hat, dann gibt es eine Zahl, die sich irgendwas, irgendwie in der Mitte dieser Werte, von diesen, von diesen allen Werten steht. Das ist ein Mittelwert. Es gibt aber verschiedene Mitten, also verschiedene Wege, die Mitte zu berechnen in Mathematik. Je nachdem, wie äh, das Problem ist. Drei von diesen Wegen werden wir hier lernen. Den Durchschnitt, den Median und den Modell, Modellwert. Ja? Durchschnitt. Das kann man sehr leicht, wirklich sehr leicht, im, äh, am, am Hand eines Beispiels verstehen. Also <lacht> fangen wir mit diesem Beispiel hier an. Die Familien eines kleinen Dorfes haben Kirschen geerntet. Hm, lecker. Die Ente für die verschiedenen Familien war 54, 65, 48, 76, 52, 65 und 45 Kilogramm. Also, die haben allerdings vereinbart, dass jede Familie doch gleich so viele Kirschen bekommt, gleich in Kilos hat. Wie viele bekommt jede Familie? Wie viele Kilogramm? Ja, das ist die Frage. Also wenn Sie haben alle das hier geerntet und die Frage ist, wie kann man das machen, dass jede Familie die gleiche Menge in Kilogramm bekommt? Ja, man kann das, glaube ich, eh leicht herausfinden. Was macht man da? Man misst, wie viel. Die Ernte zusammen war, also diese Werte zusammenrechnen, plus machen. Ja? Und dann, wie viele Familien gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also durch 7 das Ergebnis. Ja? Und das ist tatsächlich so. Und das ist der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist die Summe der Werte durch die Anzahl der Werte. Ja? Also, das haben wir hier gerechnet. Summe, plus machen. Durch Anzahl 7 haben wir insgesamt, 7 Werte. Und der Durchschnitt ist dann ungefähr 57,86. Ja? So viele Kilogramm bekommt jede Familie. Und so haben wir den Durchschnitt. Das ist ja eh leicht. Durchschnitt, den Durchschnitt nennt man allerdings auch arithmetisches Mittel. Ja? Summe der Werte durch Anzahl der Werte. Dann gibt es auch einen anderen Wert den Median, oder Zentralwert genannt. Was tut man hier? Da ist jetzt ein anderes Beispiel gegeben, mit Schule in einer Klasse. Wie viel ist der Median? Da sind die Gewichte von verschiedenen Schülern gegeben und es ist die Frage, wie viel der Median ist. Allerdings sind die Zahlen, glaube ich, ja, die gleichen Zahlen wie oben. Also es könnte eh das gleiche Beispiel sein, aber wie auch immer. Die Zahlen spielen ja letztendlich die Rolle, die entscheidende Rolle bei der Berechnung. Ja. Und was tut man, wenn man jetzt den Median berechnen will? Man ordnet die Zahlen erst ein. Zuerst ordnen, also nach der Größe. Was ist der kleinste Wert hier drinnen? Schauen wir mal, ja, das ist 45, der kleinste Wert. Was, was kommt danach? 48. Und so weiter und so fort. Also vom kleinsten Wert zum größten Wert. Und jetzt, und das ist auch wichtig, alle Werte schreiben. Wenn ein Wert zweimal vorkommt, wie hier 25, da ist es einmal da und einmal da, dann muss es auch zweimal da schreiben, wenn man das einordnet. Ja? Und welcher Wert von all diesen Werten ist genau in der Mitte? Also in diesem Fall ist es. 54. Da sieht man dann ganz klar. Wir haben drei Werte rechts und drei Werte links. Also das ist genau in der Mitte. Wenn man das aber erst eingeordnet hat. Sehr wichtig. Ja? Sonst ist es falsch. Wenn man das hier macht, haben wir in der Mitte 76. Aber das ist überhaupt nicht der Median. Das ist der größte Wert da drinnen. Ja? Also erst ein orden und dann in der Mitte. Und das nennt man Median. Was aber das was ist, wenn wir eine gerade Anzahl von Werten haben? Hier ist es eine ungerade Anzahl von Werten. Wir haben sieben Werte. Also, wenn wir eine ungerade Anzahl haben, also 7, 9, 11 oder so, 5, 131, ja, dann ist der Wert in der Mitte immer ein Wert. Aber wenn wir eine gerade Anzahl haben, wenn wir zum Beispiel zwölf Werte haben, ja, dann haben wir zwei Werte in der Mitte. Ja, da ist ein Beispiel, das Gewicht der Schüler in einer Klasse ist 52, 65, 48, 76, 52 und so weiter und so fort. Ja. Und was muss man erst machen, diese Werte der Reihe nachzuschreiben. Also der kleinste Wert hier ist 45. 45, das kommt dreimal vor, also das schreibt man dreimal. Was kommt danach 48, da ist es, das kommt ein... Dann kommt 52, noch einmal 52, da sieht man das, dann 65, das kommt auch zweimal vor, da und da, 69, 76, 78, ja? Also was steht jetzt in der Mitte? Diese zwei Zahlen. Also die Mitte ist zwischen diesen zwei Zahlen, ja, dazwischen. Und das ist dann der Median, der Wert dazwischen. Man misst diese zwei Werte zusammen. Macht die Summe daraus, 52 plus 65, 60 und dann das Ergebnis durch 2. Also, also genau in der Mitte von diesen zwei Zahlen, die in der Mitte sind, ist 58,5. Und das ist in diesem Fall der Median. Was ist jetzt Modus? Modus ist der Wert, der am häufigsten vorkommt, was öfters vorkommt. Hm? Also, wenn wir diese Werte hier schauen, man braucht jetzt hier das nicht der Reihe nach schreiben, aber wenn man das der Reihe nach schreibt, dann ist es übersichtlicher, ja, muss man sagen. Ja? Äh, da kommt 63 als einziges zweimal vor. Alle anderen Werte kommen hier einmal vor. Daher ist 63 der Modus. Dieser Wert kommt öfters vor. Also, dieses Beispiel haben wir eh hier, hier auch geschrieben. Nein. Und was ist jetzt äh, mit diesem Beispiel hier? Da haben wir 45, das ist dieses Beispiel allerdings. Ja? Und hier sieht man, wir haben 45 dreimal, 52 zweimal, 56 nochmal dreimal und so weiter und so fort. Die anderen kommen einmal vor. Wenn wir sowas haben, ja, dann ist das hier, kommt dreimal vor, und das hier, was auch dreimal vorkommt, der Median. Diesen zwei Werte, die gleich öft, oft vorkommen, und zwar öfters als alle anderen. 52 kommen öfters zum Beispiel als die anderen Werte hier, aber nicht so oft wie 65 oder 45. Daher sagt man in diesem Fall, dass diese beiden Werte, 45 und 65, Modalwerte sind. Modi. Ja? Also wenn nur ein Wert öfters vorkommt, dann ist dieser Wert der Modus. Wenn mehrere Werte öfters vorkommen, dann sind beide Werte oder drei Werte <coughs> ein Modus. Wenn alle Werte gleich oft vorkommen, dann spricht man nicht mehr von einem Modalwert. Ja? Dann gibt es keinen Modalwert mehr. Und da sind die <coughs> drei äh, Grundmittelwerte sozusagen die man in der Statistik benutzt. Danke sehr.